Intelligenter als der Mensch ist nur der Computer. Wir nennen es künstliche Intelligenz. Und ganz vieles rund um die künstliche Intelligenz kann man seit heute Nachmittag am um 4. Uhr und noch bis am Abend am um 10. Uhr an der Lagerstraße in Zürich erleben. Und dort ausschalten wir jetzt, und zwar zum Frank Richter. Ja. Hallo und herzlich willkommen hier von der Lagerstraße 41 in Zürich. Wir sind hier im Neu, der neuesten Event-Location der ZHW. Und wir machen am heutigen Abend Digitalisierung spürbar. Wir haben hier fünf verschiedene Stationen, wo man Digitalisierung man kann, wirklich erleben und ausprobieren kann. Und leider lange Zeit nicht, um alle Vollstationen laufen, Aber wir picken uns mal drei raus und schauen die jetzt mal an. Einfach mal mitkommen. Das Neu ist übrigens heute eröffnet worden. Es ist also alles brandneu. Da drin, auch die Leute, die da stehen, sind zum ersten Mal da. So auch Dominik, der Dominik vom Verein Übermann. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Was genau, also wir sehen schon, es hat eine Roboterbar, aber was genau, Funktion was genau passiert da? Ja, Das ist ein Roboter, hier, der verschiedene Getränke ausschenken das heißt, kann. Das heißt, man kann hier beim Interface bestellen und dann bringt er das Bier oder ein Softgetränk und kann so in dem Sinne unsere Durst stellen. Sensationell doch mal, wie das funktioniert. Ja, ja also es ist ganz einfach. Ich kann hier zum Beispiel bestellen, sage ich, ich das Mineral. Und bei uns, wir sind vom Verein Übermorgen, wir möchten ein bisschen aufmerksam machen auf die verschiedenen Themen mit der Digitalisierung. Bei uns kann man zum Beispiel mit der Foto zahlen. Das heißt ich kann hier reingehen und ein Viertel von mir machen. Es gibt eine gewisse Einschätzung äh, über mein Alter zum Beispiel und kann dann mit dieser Foto zahlen, eben, die Daten sind gold wert. Wir sagen, okay, wenn das wirklich so ist, dann können wir auch mit ihnen zahlen. Genau, warte, er sagt jetzt da, du bist männlich und schätzt dich auf 39. Emotion neutral. Würdest du sagen, kommt an? Zumindest alterstechnisch. Äh, sag jetzt nicht dazu. Okay, okay. okay, Aber dann lassen wir, genau, dann lassen wir den der Roboter. Auf geht's. Genau. Und jetzt leitet er da los. Hätten äh, Sie das mal ausgerechnet, wie viele Drinks kann er pro Stunde da Theoretisch? Ja, etwa Minute pro äh, Minute. Das eine, äh, 60 im Fall. Genau, okay. sehr so richtig. Wie lange hat man zum so einen programmieren? Ja, der Roboterprogrammieren geht eigentlich relativ schnell. Das heisst, es ist ein äh, Roboter, den kann man so kaufen kann, gibt es ein Programmierinterface dazu. Was eher aufwendig ist, ist den ganze Rundum und den ganzen Aufbau zu machen. Die Holzteken, alles designen, die Elektronik. Schauen, dass die Software läuft, das ganze Interface, dass am Schluss wirklich alles zusammenpasst. Wie lange hatten jetzt gehabt bis Sie das erkannt Wir sind hier etwa eineinhalb Jahre dran. Wir ja. haben natürlich in unserer Freizeit daran gearbeitet und viel ausgedeftet ausprobiert so also, sodass wir hier heute äh, das Kühl-Wasser können trinken können. Er hat aber auch Bier, das muss man auch sagen. <lacht> genau. Und falls jemand Lust hat, um den Roboter mal zu erleben, wir sind noch bis um 10 Uhr da, also ich könnt ohne Probleme vorbeikommen, das ist ein Zertifikatsanlass, aber wenn er das am Türsteher zeigt nicht, dann sind wir drin und auch ihr könnt beim Roboter mal ein Bier rauslassen. Ähm, ihr habt ja mal versucht, mit dem auch noch andere Drinks zu machen und das hat dann auch nicht ganz funktioniert. Erzähl mal, Erzähl Was hätte ihr eigentlich noch machen sollen? Ja, wir haben schon mal mit einer Lastmaschine versucht, am Street Food Festival 2019. Und dort ist er aber ein da und das Last ist einfach nur noch rausgelaufen. Es hat eine riesen Sauerei. Das haben wir uns also heute erspart, aber grundsätzlich könnte ich auch noch mehr Sachen, wenn man auch noch ein bisschen Zeit wird, investieren Genau. Er hat jetzt da den Drink auch schon angestellt. Woher weiß er denn, wo der an muss und wie viel das Platz hat? Genau. also Wir haben hier drei verschiedene Positionen. Da hat verschiedene Sensoren drin, wo der Roboter nachher weiss, dass dort schon das Getränk steht. Zusätzlich haben wir auch noch andere Sensoren in der ganzen Anlage bei der bei der Getränkeausgabe, wo gemessen wird, wie viel Getränk wirklich wird. Das heißt, der Roboter kann so seine Umgebung ein besser einschätzen und auch auf, auf Fehler reagieren. Was ist so ein bisschen schwierig, wenn man so einen programmiert? Schwierig ist, dass am Schluss wirklich alles zusammen funktioniert. Oder jedes einzelne Teil kann natürlich einen Fehler haben. Der Roboter kann einen Fehler haben. Die Software kann einen Fehler haben, die Elektronik kann einen Fehler haben, die Sensoren usw. So Dass also am Schluss wirklich alles zusammen super funktioniert, robust, das ist äh, immer recht herausfordernd Herausforderung bei so einem Projekt. Ich probiere das jetzt auch noch mal schnell. Mal schauen, ich das Mineral rausladen und zahlen mit meinem Fotos. 321. Achtung. Oh, er hat sich etwas verschätzt mit dem alten. Er hat mich jünger geschätzt. Das ist das ist Lieb vom Roboter. Immerhin einer. Vielen Dank, Dominik. Danke vielmals, ja, schön so. bist du Und wir gehen mal weiter. Wir haben hier weitere Punkte wo man Digitalisierung erleben kann, falls ihr euch sagt, ich habe schon einen Zugroboter oder so. pippi sage ich, da hinten haben wir einen Herr, der Hirnströmungen misst. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Bleibe noch da, bleibe noch da. Hallo. Julian Amak ist das, und das ist deine Masterarbeit, oder? Genau. Genau, erzähl mal, <lacht> mit was das ge ist. <lacht> genau. Das muss man dazu sagen. wir mal schnell, was das genau ist. Das ist ein Elektroenzebologramm, das EEG, das Tirmström ist. Und in Kombination mit dem, das so für Computer übertreibt wird, haben wir dem BCI Brain Computer Interface. Und die Hirndaten werden übertragen, und gefiltert und dann klassifiziert. Und ähm, was genau bewegt sich dort? Weil jetzt haben wir gerade gesehen, es geht innen und außen. Was bedeutet denn das? Ja, wenn diese drei Objekte zusammen sind, ist er entspannt. Und wenn sie auseinander gehen, ist er nicht entspannt oder tendenziell konzentriert auf etwas. Äh, fühlt man da was? Wie, wie fühlt sich das an? Sonderlich bequem ist es nicht, aber ich habe gehört, es gibt schon äh, neue Modelle, die dann bequemer sind zum Aufsetzen. Ja. Aber sonst spüre ich nichts. Ähm, vorher, als ich gelesen habe, sind es auseinander. Es also, scheint schon zu funktionieren. Man. Okay, also äh, versuche dich mal, aktiv zu entspannen. jetzt. Ah, das, ah, schau, es bewegt sich tatsächlich ganz wenig. Was ist denn die Idee hinter dem? Es also, ist jetzt natürlich Witzig, um das mal so zu sehen, mhm. aber das soll ja durchaus auch einen Nutzen haben. Genau. Also das Beispiel ist zum Beispiel in der Psychiatrie. Man kann ADHS-Patienten therapieren, indem sie ein Feedback haben für ihr Level an Konzentration. Anstatt dass man ein Medikament nimmt, kann man die Hirnareale, die zuständig sind, und auch die Frequenzen, also Hirnareal Hirnareale plus Frequenzen, die zuständig sind für Konzentration, die helfen, konzentriert zu kann man dann so wie gezielt trainieren, man kann es etwas vergleichen, wie wenn man einen Muskel trainiert. Und im Fitnesscenter hat man ein Feedback. Also man sieht einerseits und man spürt den Muskel. Und beim Hirn hat man das nicht. Und so ein Tool kann dann eigentlich wie helfen, gewisse Hirnareale oder Zustände zu trainieren. Das kann die Konzentriertheit oder die Entspanntheit oder auch nach einem Schlaganfall in einer Region, die funktioniert. Ja. Wie, ist das, wie, wie viele Stunden sind jetzt in den Helm geflossen, um den so designen und dann auch zu programmieren? Das Ganze? Ähm, circa drei Wochen, würde ich sagen. Zwei bis drei Wochen. Drei Wochen? Also es war im Verlauf von einem Jahr. Gewesen. Ich bin schlecht im Schätzen, wie viele Stunden. Ich würde sagen, ich unterschätze es immer. Okay. Wahrscheinlich ist es doppelt so viel. Und, also ist Masterarbeit, also ist schon bewertet worden. Ah, okay. Da hoffen wir das Beste. Ähm, was wären denn noch so äh, Ziel, wo wir mit so einem Ding erreichen kann? Also Haben wir langfristig alle im Büro so einen an? Ich kann mir vorstellen, wenn die Sensoren viel kompakter sind, zum Beispiel im Kopfhörer integriert, dass das die Entspanntheit messen kann und ein Feedback kann geben kann, wie entspannt mit dem schaffen oder die Musik darauf anpasst, dass man das so optimieren. Kann. Vorerst steht natürlich auch wieder, dass man dann kontrolliert wird. Dass eine Firma alle Daten sammelt von den Mitarbeitern und sagt, du bist irgendwie nur noch 80 konzentriert, du wirst entladen. Also, die Privatsphäre wird jetzt sehr wichtig, dass man die schützt. Ja, big, big Brother. Genau. Und okay. Hirn wird es nochmal unheimlicher. Ich nehme an, du hast den Helm selber auch schon oder? Ja. Was hat dich so fasziniert oder was, was ist so was, was du nicht erwartet hast in Sachen Entspannung und Konzentration? Ja, das es irgendwie recht subtil ist. Also schlussendlich ist es ja nur ein Wert, oder? Man kann nicht sagen, das ist jetzt absolute Quantifizierung, Qualifizierung von, von Entspannung, oder? Also man hat gewisse Daten genommen und ein Modell gebaut. Und man kann nie ganz sicher sein, ist es jetzt, funktioniert es jetzt wirklich, oder? Weil das Hirn ist ja wie eine Blackbox. Und ja, man, man hat schon ein das Gefühl, es funktioniert, aber ganz sicher kann man halt nie sein. Oder? Verraten wir doch noch schnell, was studierst du genau? Computational Life Science. Und was macht man denn, wenn man dort mal einen Master hat? Ja, es gibt verschiedene Gebiete. Die einen gehen so richtig Agrar- oder Gentechnik oder Pharma. Und ich bin im Bereich Health, Digital Health. Also es geht eigentlich immer darum, Biotechnologie digital analysieren mit Machine Learning, Deep Learning Techniken die Daten, <lacht> Daten gewinnen und analysieren. Genau. genau, und dann halt irgendwelche Schlüsse genau. ziehen. Sehr gut.